Viele innere Menschen spüren schon, dass ihre Zeit gekommen ist, sich von den äußeren Bindungen zu befreien, doch letztlich trauen sie sich eine Veränderung wegen eines Familienangehörigen oder ihres Partners nicht zu. Wahrlich, viele von ihnen lassen sich von den anders eingestellten Menschen sehr beeinflussen, die sie mit ihrer personenerhobenen Haltung und weltlich ausgerichteten Meinung vollkommen vereinnahmen und in die Irre führen. In dieser unfreien Lebensart stellen sie die innere, gottgewollte Führung auf der Gefühlsebene über ihre Seele ganz auf die Seite, statt Gott vollkommen zu vertrauen. Sie lassen ihre alten, ungesetzmäßigen Bindungen an diese Welt wieder aufleben, um ihre Unzufriedenheit über ihren geistigen Stillstand zu vergessen. Ihr Leben wird immer schwerer zu ertragen. Viele von ihnen geraten immer mehr in die weltliche Ausrichtung ihres ungleichen Partners, Familienangehörigen oder Freundes die keine Absicht haben, im Inneren Gott näher zu kommen. Wahrlich, viele Jüngern und Jüngerinnen nehmen im Zusammenleben immer auf ihren weltlich bezogenen Partner größeren Rücksicht. Dieser geistig unangenehme Zustand macht ihnen aber von innen her keine Freude. Doch sie trauen sich nicht, den längstfälligen und mutigen Schritt in die eigene Freiheit und Selbstständigkeit zu tun. Haben sie wieder die Absicht, sich von ihrem ungleichen Partner zu trennen? Dann überhäufen sie sich mit Schuldgefühlen, die niemals vom Gottesgeist stammen, weil er so etwas Negatives nicht kennt. Jede Menge unberechtigter und sich selbst zugesprochener Schuldgefühle kreisen in ihrem Gehirn, weil sie meinen, ihr ungleicher Lebenspartner könnte durch ihre Trennung, die sie am liebsten im Äußeren vollziehen würden, sehr leiden. Das wollen sie ihm momentan nicht zumuten. So bleiben sie in dieser misslichen und verzweifelten Lebenslage oft unter Tränen, mit einem weltbezogenen, herzenskalten Menschen zusammen, der ihnen den Lebensmut und die Lebensfreude nimmt sowie die Möglichkeit, endlich weitere Gesetzesschritte in das innere Leben der Freiheit eines geistig beweglichen kosmischen Wesens zu unternehmen. Statt der Freiheit entgegenzugehen werden sie auch seelisch unfreier, weil sie immer wieder Seelenbelastungen durch die falsche, ungesetzmäßige Lebensweise auf sich nehmen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dies führt schließlich so weit, dass sie sich aus dieser äußeren und inneren Gebundenheit durch ihren ungleichen Partner kaum noch befreien können. Sie werden täglich immer Träger in der Verwirklichung ihres geistigen, gesetzmäßigen Wissens, bis sie sich irgendwann ihrem weltlich eingestellten Lebenspartner ganz anpassen, um wenigstens mit ihm in Harmonie zu leben. Doch dies ist aber eine Scheinharmonie, die sie sich zu Leben vorgeben, ohne mehr die Tuchfühlung zum Geistigen höheren Leben der himmlischen Wesen anzustreben. Das möchte aber in ihnen mehr zur Geltung kommen, da für sie durch den neuen Äon eine neue Lebensära zur Weiterentwicklung ansteht. Diese Möglichkeit nehmen sie in ihrer seelischen Traurigkeit nicht wahr, weil sich der Mensch weiterhin den Gepflogenheiten seines ungleichen Lebenspartners anpasst. Dieser Lebenszustand befriedigt ihn natürlich im Inneren nicht und kann ihn auch nicht glücklich stimmen. Wahrlich? Viele unselbstständige innere Menschen, bei denen noch die äußere Sicherheit einen großen Stellenwert hat, verleugnen sich selbst. Sie wollen lieber ihre eigentlich bereits herzenskalt geführte Partnerschaft unter allen Umständen aufrechterhalten, als den inneren Weckrufen des Gottesgeistes zur Lebensneuorientierung nachfolgen. Dadurch werden die Ich-Bin-Kräfte zur weiteren seelischen Entwicklung nicht angenommen, wie dies auch in ihren vielen früheren, irdischen Leben der Fall war. Diese göttlichen Kräfte standen ihnen immer zur Abrufung zur Verfügung, jedoch nur durch erfolgreiche Schritte in göttliche Lebensweisen und bei der Selbstüberwindung ihrer Fehler und Schwächen. Über ihren Seelenlebenskern bestand stets für sie die Möglichkeit, die zweipoligen göttlichen Kräfte anzuziehen, die der Seele zur Aufbereitung und Neuorientierung in die göttlichen Gesetze ab dem Zeitpunkt der menschlichen Geburt bzw. Einverleibung zur Verfügung standen. Bei einem neuen Äon ist es der Seele durch stärkere göttliche Kräfte aus der Urzentralsonne auch möglich, die fortschreitende geistige Evolution zu erleben. Diese große Chance wurde leider von den meisten Heilsplanseelen im Erdenkleid nicht genutzt, weil der geistig unwissende Mensch sich nur mit seinem irdischen Leben beschäftigte und dadurch nur niedrig schwang. Darum hatte seine Seele keine Möglichkeit zur weiteren geistigen Entfaltung. Es ist ein sehr trauriges Kapitel für viele innere Menschen und ihre inneren Seelen. Die gottverbundenen Menschen haben die tiefe Absicht, täglich die Selbsterkenntnisanalyse ihrer Fehler und Schwächen mit der göttlichen Hilfe durchzuführen und eine positive Wesensveränderung zu erschließen, doch an ihrem Partner scheitern sie immer wieder. Wahrlich, sie scheitern kläglich mit ihren aufrichtigen Bemühungen sich geistig weiterzuentwickeln, weil ihnen der ungleiche Partner stets mit Vorwürfen begegnet und große Schwierigkeiten macht, geistig eigenständig zu denken und ihren geistigen Fortschritt zu leben. Sie wagen es nicht, sich aus der Umklammerung ihres weltbezogenen, gottlosen Lebenspartners zu befreien. Nun steht der neue Äon für ihr geistiges Leben bevor. Nur durch die konsequente Bereitschaft zur inneren Freiheit und zur seelisch-geistigen Weiterentwicklung ist es ihnen möglich, die vom Gottesgeist zur Verfügung gestellten zweipoligen Ich Bin Kräfte über ihre Seele aufzunehmen. Nur das Wissen darüber genügt nicht. Wahrlich, es ist ein tragischer Zustand für viele geistig orientierte Menschen mit den guten Absichten, ihr Leben nach dem Gottesgesetz auszurichten. Doch ihre Ehepartner Freunde und Familienangehörige lassen es nicht zu, ihr selbstständiges Bewusstseinsleben anzustreben. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sie sich noch mehr Seelenbelastungen aufbürden durch ihre unverständliche Nachgiebigkeit. Diese unterwürfige und hörige Lebensweise und falsch angebrachte Gutmütigkeit der inneren Menschen kostet oft auch der Seele Unmengen Lebensenergien und einige Äonen in jenseitigen Bereichen zur weiteren geistigen Entwicklung. Könnt ihr euch dies vorstellen? Seid ihr schon so feinfühlig geworden, dass ihr von innen spüren könnt, dass dieses weltliche Lebensprinzip fast keine Ähnlichkeit mit dem himmlischen Leben der reinen Lichtwesen hat? Diese Welt steuert immer mehr dem Untergang zu. Durch die Nachrichtenübermittlungen hört ihr zunehmend von schlimmen Umweltkatastrophen, kleineren und größeren kriegerischen Auseinandersetzungen und vielen negativen Gegebenheiten. Daraus könnt ihr doch erahnen, dass das Ende dieser Welt der vielen Täuschungen aus der Schaffung abtrünniger Fallwesen nicht mehr fern sein kann. Doch den Zeitpunkt dafür bzw. einer verheerenden Erdkatastrophe werdet ihr vom Gottesgeist nicht erfahren, weil er keine Furcht verbreitet, die euch den Lebensmut nehmen würde. Doch der Gottesgeist darf euch innere Menschen auf eure bedrohliche Lebenssituation aufmerksam machen und wie ihr euch verhalten sollt um die absehbare Gefahr abzuwenden und um euch schützen zu können. Würde die innere Menschheit die vielen früheren Warnungen des Gottesgeistes durch erleuchtete Menschen ernst nehmen und sich mehr ihrem Wissen über das gesetzmäßige Leben zuwenden, dann bestände jetzt keine ernste Bedrohung der Menschheit und allen irdischen Lebens durch ein neues Weltende. Doch eine gravierende Veränderung der inneren Menschheit zur Herzlichkeit und Veredelung ist zurzeit vom Gottesgeist nicht ersichtlich. Da der dafür notwendige Zeitpunkt bereits überschritten ist, fällt die Planetenschwingung rapide ab. Immer mehr geraten die Magnetfelder in Unordnung und die Bedrohung des irdischen Lebens durch einen Polsprung nimmt zu. Wer jetzt noch glaubt, dieser könnte noch abgewendet werden, der hat sich sehr getäuscht. Ein einzelner oder wenige Gottesjünger und Jüngerinnen bewirken zwar sehr viel Gutes hier auf Erden, doch die Durchflussenergien über ihre höher schwingenden Seelenlebenskerne können den bereits in die Richtung der Selbstzerstörung rollenden Zug nicht mehr aufhalten. Die göttlichen Energien innerhalb der menschlichen Lebenssphäre sind zu gering und zu schwach, um positiv auf das Planetenleben einzuwirken. Die tief schwingenden Frequenzen auf dem Planeten nehmen rasant zu, da die inneren Menschen sich ihrer ungesetzmäßigen Lebensweisen nicht bewusst sind und auch nicht davon ablassen. Deshalb ist der Zug, der bereits in die Gegenrichtung des göttlichen, aufbauenden und bewahrenden Lebens rollt, nicht mehr aufzuhalten. Zu wenige sind es, die in der beständigen Verwirklichung ihres Wissens über die göttlichen Gesetze leben. Die sehr niedrigen Schwingungen der Menschen und Seelen aus dem Fall beeinflussen die heutigen Jünger und Jüngerinnen Gottes schon so massiv, dass sie fast identisch mit ihnen leben. Ihre Seelenherzen – Lebenskerne – schwingen nicht mehr hoch weil sie durch die Medien immer mehr neue weltbezogene, ungesetzmäßige Speicherungen in sich aufnehmen. Diese sind es hauptsächlich, die sie am Tage niedrig schwingend halten. Daraus kommen sie kaum heraus. Ihre morgendliche Ausrichtung ist auch zu ungenau und nur flüchtig. Sie ahnen von innen nicht, dass die Schwingung ihrer Seelen täglich immer mehr abfällt. Das führt sie allmählich in die Schwingung und Lebensweise der Fallwesen, die sich vorgegeben haben nichts dafür zu tun, um seelisch höher zu schwingen. Stattdessen entziehen sie auf hinterlistige Weise den Jüngern und Jüngerinnen Lebenskräfte, die ihre Denk- und Lebensrichtung nun immer mehr übernehmen. So ist natürlich auf die Dauer keine Umkehr der Jünger und Jüngerinnen zu erwarten und es kann auch vom Gottesgeist keine Entwarnung bezüglich der bedrohlichen Lebenssituation durch eine Weltkatastrophe gegeben werden, welche die unvorbereitete, gottlose Menschheit und die erdgebundenen Seelen schmerzlich treffen wird. Die Vorboten einer verheerenden Katastrophe kündigen sich mit den bereits aus dem Gleichgewicht geratenen Wetterlagen an. Durch die gestörten Magnetfelder sind sie völlig aus der Kontrolle geraten und eine Besserung ist in dieser Hinsicht nicht zu erwarten. Wie viele äußere, schreckliche Ereignisse müssen noch stattfinden, auf dass ihr tiefer über eure ernste Lebenssituation und über euch nachdenkt und euer Leben mehr auf das edle, göttliche Gesetz umstellt. Nur dadurch könnt ihr euch in Sicherheit fühlen. Diese sehr ernste Gottesoffenbarung ist heute den inneren Menschen und ihren Seelen zum Nachdenken gegeben, auf dass sie nicht wieder in der Welt der uneinsichtigen Fallwesen dem barmherzigen Gott im Ich Bin vorwerfen, er hätte sie nicht gewarnt oder, wie schon oft von unwissenden Menschen und Seelen unbedacht behauptet wurde, Gott hätte sie in Stich gelassen. Nein, dies war nie der Fall. Ihr herzensoffenen Menschen, die ihr in einer Ehe oder Freundschaft eng zusammenlebt, wagt einen mutigen Schritt zum gesetzmäßigen Leben. Schaut euch bitte nicht um, was euer Ehepartner oder euer Freund in dieser Welt zu tun beabsichtigt. Bitte lasst sie natürlich nicht zu schnell allein, macht sie jedoch darauf aufmerksam, dass, wenn sie nicht bereit sind, herzlicher und edler zu werden und auch alle Hinweise auf ein höheres Weiterleben energisch ablehnen oder sich darüber lustig machen, ihr nicht bereit seid, mit ihnen weiterhin zusammenzuleben. Wenn ihr ständig mit einem niedrig schwingenden Menschen zusammen seid, dann werden euch viele Lebenskräfte entzogen und euch ist keine oder kaum eine seelische Entwicklung mehr möglich. Dies geschieht deshalb, weil ihr euch oft längere Zeit mit eurer Aura in der Nähe eines energielosen Menschen befindet, dessen Seele durch starke Verpolungen energielos wurde und deshalb nur noch schwach leuchtet. Außerdem euch auch durch seine unterschiedlichen Lebenseinstellungen oft Uneinigkeitsprobleme schmerzlich treffen und euch viele Lebensenergien kosten. In nur kurzer Zeit kann es geschehen, dass ihr zuerst die von Gott erworbenen Tagesenergien zur Selbsterkenntnis und höheren geistigen Entwicklung und dazu dann noch eure physischen Energien verliert, weil im Augenblick der aura zwischen beiden Menschen ein Energieausgleich stattfindet. Dem Energiereicheren werden ständig viele Lebensenergien entzogen. Bitte überdenkt diese euch bisher noch nicht bewusst gewordene kosmische Dualenergiegesetzmäßigkeit tiefgründig. Im Zusammenleben mit einem weltbezogenen, ungleichen Menschen geschieht dies immer wieder zu eurem großen Nachteil. Unter Umständen kann es sich sehr dramatisch und nachteilig auf eure Lebenskräfte und auf eure Gesundheit auswirken. Dabei sinkt auch eure Seelenschwingung zunehmend bis ihr euch durch die enorme Entkräftigung nicht mehr geistig weiterentwickeln könnt. Zum großen Entsetzen und Leid der zur weiteren Entwicklung bereiten Seele ordnen sich oft die gottverbundenen Menschen in ihrer Energieschwäche und Krankheitsanfälligkeit ihrem weltbezogenen Partner oder Freund unter, so dass sie dann geistig völlig stagnieren. So einen unwürdigen Lebenszustand könnt ihr verhindern, wenn ihr jetzt euer Leben reichlich überdenkt und so ihr klug und weise den Gotteshinweisen folgt, eventuell eine neue Zielsetzung, zuerst gedanklich mit der göttlichen Hilfe, für euer Leben vornehmt. Dann hilft euch Gott in eine neue Lebensphase einzutreten, die wahrlich verheißungsvoll ist. Ihr habt dann reichlich göttliche Energien zur Verfügung und kommt somit in eurer Entwicklung einen Äon weiter. In einen höher schwingenderen und lichtreicheren Evolutionszustand treten zu können ist für die reinen Gotteswesen das höchste Gut, dem sie alle freudig zustreben. Diesen mutigen Schritt wünschen euch wir reine Gotteswesen, damit eure Chance zu einer weiteren Evolution bzw. weiteren geistigen Reife nicht vertan wird. Gott zum Gruß Zusatzbotschaft über einen Lichtboten am 22.05.2006 Ergänzend spricht der Gottesgeist zu euch innere Menschen über einen himmlischen Lichtboten. Er erweitert diese Botschaft über einen möglichen Polsprung, Katastrophenzustand der Erde, weil die Kernaussage noch nicht vollständig über den Künder gegeben werden konnte, da ihm bei der früheren Durchsage die Aufnahmezeit nicht zur Verfügung stand. Das Weltende, ein entsetzlicher Polsprung, bedroht die Erde, die Menschheit und das ganze irdische Leben. Dies ist die heutige Sicht der Ich Bin-Gottheit. Sie weiß genau, wie es um das irdische Leben bestellt ist. Deshalb warnt Gott durch treue Künder die inneren Menschen vor einer der größten Katastrophen irdischer Zeit. Diese hat es durch den Schwingungsabfall der Menschen und ihrer Seelen schon einige Male gegeben. Die Hauptursache, warum es immer wieder zu einem Pulssprung kam, war eine Unmenge gegensätzlicher Schwingungen die Menschen und auch Tiere erzeugten bzw. ausgesendet haben. Heute bekriegen sich auch die Tiere wie die Menschen und töten sich gegenseitig. Dadurch kommen auch von ihnen negative Angst- und Aggressionsschwingungen zu denen der Menschen hinzu. Die damaligen Menschen, die den Planeten bewohnten, waren ebenso wie die heutigen zerstörerisch und gottlos ausgerichtet. Sie nutzten nicht die große Chance, sich den göttlichen Gesetzen anzupassen, die sie aus ihrem gespeicherten Wissen noch kannten. Dieses Wissen erhielten sie von ruhigen und harmonischen Menschen, die medial veranlagt waren. Doch auch sie waren nicht gewillt, wieder ganz ins Gottesgesetz einzutreten, weil sie noch erdgebunden waren und an einigen Wünschen hingen. Dieses damalige Wissen bezogen die Fallwesen im menschlichen Kleid entweder aus ihren Speicherungen des Unterbewusstseins, der Gene, oder von ihren gleichartigen, erdgebundenen Seelen die ihre Schutzwesen waren. Eine Kultur mit einer höheren geistigen Entwicklung der Menschen wurde entweder durch eigenen Unfrieden und fürchterliche Kriege zerstört oder es kamen verheerende Katastrophen auf sie zu, die fast die gesamte Menschheit auslöschten. Doch zum Polsprung und zur Zerstörung des irdischen Lebens durch gewaltige Wassermassen, die sich in neue Landgebiete, vor allem in tiefe Täler ergossen und blieben, kam es nicht oft. Der Verursacher und Auslöser war immer der Mensch, der herrschsüchtig und stolz leben wollte, ohne zu erkennen, welchen Schaden er sich selbst und ebenso anderen Menschen zufügte. Die Situationen vor einem Polsprung waren fast immer ähnlich. Die Menschen bekämpften sich mit furchterregenden Waffen und jeder von ihnen kämpfte um sein Recht und um ein Stück Land. Die unterschiedlichen Meinungen prallten immer wieder aufeinander. Das erzeugte Aggressionen in den friedlosen Menschen und natürlich niedrige Schwingungen, die dann um die Erde kreisten. Innerhalb der Atmosphäre wandern sie ständig umher und erzeugen niedrige Energiefelder, die alles Leben massiv beeinflussen. Aus der Sicht des Gottesgeistes, der jetzt durch ein reines Lichtwesen über die gereinigten Seelenkanäle des Künders zu den inneren Menschen spricht, ist die irdische Situation, in der ihr lebt, fast ähnlich denen wie sie früher auch schon weit entwickelte Menschen, in ihrer niedrigen Schwingung erlebten. Ihre Lebensschwingung sank einmal so tief, dass sich die Magnetfelder, die überall im Planeteninneren angeordnet sind, nicht mehr am vorgesehenen Festpunkt halten konnten. Eine umfassende Beschreibung dazu gab euch der Gottesgeist über den Künder in einer anderen Botschaft, deshalb wiederholt er sich nicht. Thema dieser Botschaft Dramatischer Zustand der Erde mit verheerenden Folgen für das ganze Leben. Die vielen, einzelnen Magnetfelder sind stets mit den beiden Polen der Erde über ein Energieband verbunden. Sie können sehr von einem durch Speicherungen vorgegebenen Festpunkt abweichen, weil sie sich durch sehr niedrige Kräfte, die sie massiv beeinflussen und stören, eine neue Position suchen müssen. Wenn sie ihre Position zu weit verändern, dann wirken sie stark auf die magnetische Erdachse, sie ist ein Energieband, das durch das Innere der Erdkugel strahlt und die beiden Pole miteinander verbindet, die zu rotieren anfängt und plötzlich ihre Position verändern kann. Weicht die Erdachse nur gering von ihrer Position ab, dann hat sie noch die Möglichkeit, dies in kürzester Zeit wieder auszugleichen bzw. sich in die vorherige Position einzupendeln. Wenn jedoch plötzlich von den unzähligen Magnetfeldern die meisten in einen niedrig schwingenden Zustand versetzt werden und sich unterirdisch verlagern, dann kann die Erdachse diese gewaltige unterirdische Verlagerung der Magnetströme nicht mehr ausgleichen. Es kommt in kürzester Zeit zum Polsprung. Dieser bewirkt oberirdisch, dass die Wassermassen, die zwei Drittel der Erde bedecken, plötzlich aus ihren Meeresbecken und Seen hochgehoben werden. Sie bedecken dann vorläufig die ganze Erde, bis sich das Wasser beruhigt und neue Becken bzw. Landschaftsmulden findet und darin verbleibt. Diese Katastrophe überlebten bisher nur wenige Menschen, da es unmöglich ist, den Wassermassen zu entrinnen. Wahrlich, nur wenige Menschen konnten sich retten. Sie wohnten glücklicherweise in der damals höchsten Bergregion der Erde. Dort konnten sich die Wassermassen nicht so gewaltig und schnell ausbreiten so dass sie in einer Berghöhle noch rechtzeitig Zuflucht finden konnten. Nun, wie ihr aus der Schilderung des Gottesgeistes entnehmen konntet, sucht sich die Polachse stets selbstständig einen neuen Festpunkt. Daraus erkennt ihr, dass dafür vorgesehene Speicherungen vorhanden sein müssen, die die Pole in ihre ursprüngliche Funktion wieder zurückbringen. Dies haben die früheren Fallwesen bei der Erschaffung der materiellen Welten in die atmosphärischen Schichten der jeweiligen Planeten, die sie zur Bewohnung vorsahen, gespeichert. Diese Speicherung ist heute noch unverändert aktiv, da ihre Funktion durch die Sonnenstrahlen aufrechterhalten wird. Doch der Festpunkt der Pole kann sich durch die Verlagerung der Wassermassen, die eine enorme Schwerkraft aufweisen, stets verändern. Darauf haben die Speicherungen keine Einwirkung. Der Mensch lebt auf einem Planeten, der wahrlich von den früheren Fallwesen erschaffen und entsprechend ausgerichtet wurde, so wie sie ihn damals planten. Die Erschaffung des Menschen erfolgte von ihnen viel später, als alle Speicherungen in den atmosphärischen Schichten erfolgreich begannen, das irdische Leben in Bewegung zu setzen, das heißt, alle Speicherungen, auch die in den Elementaratomen, zur Funktion kamen und das materielle Leben bis zum Pflanzenreich seine Gestalt annehmen konnte. Dann wurden die Tierkörper aus verdichteten, neu programmierten Atomen erschaffen. Ihre Entwicklung auf der Erde dauerte sehr lange. Erst danach kam es zur Erschaffung des Menschen, der einen noch längeren Entwicklungsprozess benötigte, den ihr euch heute zeitlich nicht vorstellen könnt. Einiges darüber berichtete euch der Gottesgeist schon ausführlicher in anderen Botschaften, deshalb geht er jetzt nicht mehr darauf ein. Nun leben die Fallseelen, unter ihnen auch freiwillige himmlische Heilsplanwesen, in einem menschlichen Kleid. Das menschliche Leben dauert nur eine kurze Zeit, weil die Fallwesen keine Absicht hatten, sich lange auf Erden und auf anderen materiellen Planeten aufzuhalten. Ihre Planung war zuerst in einem menschlichen Körper zu sein, der ihnen die Möglichkeit zu einer schnelleren Seelenauflösung geben konnte. Dann wollten sie eine ganz andere Schöpfung aufbauen, die ihren Vorstellungen entsprechen sollte. Das Leben im menschlichen Körper sollte ihnen dazu verhelfen, seelisch schnell eine niedrige Schwingung zu erlangen, um noch einige Zeit vor der seelischen Auflösung gut leben zu können. Da ihre ehemals reinen Lichtkörper die im Himmelreich ihre Erschaffung oder Zeugung glückselig erleben durften, nicht mehr viel Reserveenergien für ein schönes geistiges Leben zur Verfügung hatten, beschlossen sie, sich einen zweiten, feststofflichen Körper zu schaffen, in den sie sich einverleiben konnten. Nur die Menschen mit einer größeren geistigen Weitsicht können dieses frühere irdische Geschehen einigermaßen verstehen. Bitte denkt um und findet heraus aus dem falschen Lebensbild, das sich unwissende Menschen erdacht haben. Eure Annahmen und Theorien über die Erschaffung der Welt und des Menschen stimmen nicht, da es wirklich anders war. Die Entstehung der Fallschöpfung wurde nicht von der Ich Bin-Gottheit in die Wege geleitet, sondern von abtrünnigen Gotteswesen, die sich ein anderes Leben wünschten als wie reine Lichtwesen es heute noch glückselig leben. Dies hatte Folgen mit ungeahnten Reaktionen für die Gesamtschöpfung, das Himmelreich, das Fallsein und alle Schöpfungswesen. Das Endresultat ist heute schon zu sehen. Das irdische Leben wird bedroht durch eine schon vorhersehbare, verheerende Katastrophe, die kaum ein Mensch überleben kann, da die Wassermassen zu wuchtig auf das Festland prallen werden. Der Gottesgeist gibt euch Warnungen, die ihr unbeachtet lassen oder ernst nehmen könnt. Es ist euch die Möglichkeit geboten, in höhere Schwingung zu gelangen durch geistige Schritte zur Veredelung und Vervollkommnung eures Wesens. Dann erst seid ihr in Sicherheit, denn außerirdische, höher entwickelte Wesen, die noch im Fall sein auf materiellen und teilmateriellen Planeten leben, sind gewillt, euch zu helfen. Durch ihre Entwicklung sind sie in der Lage, Raumschiffe zu bauen, die sich auf kosmischen, elektromagnetischen Lichtwellen vorwärts bewegen. Ihre Raumfahrt verhilft ihnen dazu, sich auf dieser Ebene und auch zur Erde schnell zu bewegen. Sie können aber nur diejenigen Menschen bergen, die einen weit entwickelten geistigen Bewusstseinsstand aufweisen. Dies ist nicht anders möglich, weil im kosmischen Gesetz nur Gleiches von Gleichem angezogen werden kann. Zu diesem sehr wichtigen Kriterium stellt sich für euch die Frage, wie weit ihr geistig schon fortgeschritten seid. Seid ihr in dieser Täuschungswelt der Fallwesen noch gebunden oder schon so weit geistig gereift und vom göttlichen Licht durchdrungen? Dass euch im Falle einer verheerenden Katastrophe die außerirdischen Wesen in ihre Raumschiffe anziehen können? Wir reine himmlische Wesen unterstützen sie mit göttlichen Informationen, die wir aus dem Lebenskern unserer göttlichen Quelle erfahren. Diese geben wir an die außerirdischen, willigen Wesen in der Bildersprache weiter, damit sie wissen, in welchem Zustand sich die Erde befindet. Die Bedrohung des irdischen Lebens wächst von Minute zu Minute weil die Schwingung der inneren Menschheit und die der Fallwesen rapide absinkt. Deshalb ist die niedrige Schwingung bald der Auslöser gigantischer Veränderungen auf dem Planeten. Einen dramatischen Schwingungsabfall der Erde können nur noch harmonische, friedvolle und geistig weit entwickelte Menschen mit intensiver Gottverbundenheit stoppen oder wenigstens den schnellen Schwingungsabfall des Planeten verringern. Diesbezüglich waren jedoch leider alle Bemühungen des Gottesgeistes bei den inneren Menschen vergebens. Sie blicken zu sehr auf die Scheinwelt, die die Fallwesen erbaut haben, um sie nur kurzzeitig aufrechtzuerhalten. Dies kostet den inneren Menschen viele Lebensenergien und ihre Seelenschwingung verringert sich aus der Sicht des Gottesgeistes im Illtempo. Aus den Warnrufen des Gottesgeistes und seinen Aufklärungen sollt ihr erkennen, in welcher Situation ihr gerade lebt. Der Untergang der Menschheit ist wahrlich vorprogrammiert, da keine wesentliche Veränderung von ihr erfolgt. Diese Situation bedauert der Gottesgeist sehr, doch er kann dagegen nichts tun, weil jeder Mensch mit seiner Seele in völliger Freiheit lebt. Er ist sehr besorgt um euch Menschen und eure inneren Seelen, die ebenso bei einer verheerenden Katastrophe das Leid im menschlichen Kleid erleben. Sie sind miteinander ständig durch ein Lichtband verbunden, deshalb erleiden sie große Schmerzen, die sich bei einem gewaltsamen Ableben auf sie übertragen. Bitte macht euch bewusst, euer Leben ist im Augenblick sehr bedroht. Es hängt an einem seidenen Faden, der den ständig wachsenden Negativkräften auf Dauer nicht mehr standhalten kann. Irgendwann wird ihm die niedrig schwingende Energiebelastung zu viel und dann wird das geschehen was schon einige erleuchtete Menschen vorausschauten – riesige Berge von Wassermaßen stürzen landwärts und suchen sich in kürzester Zeit neue, tiefe Becken. Ein menschliches Leben wird es dann auf der Erde vorübergehend nicht mehr geben. Warum die Warnungen des Gottesgeistes über den Künder immer ausführlicher und ernster werden, fragen sich vielleicht einige Leser der Botschaften. Wahrlich, die Situation, in der ihr lebt, ist schwingungsmäßig ähnlich der letztmaligen, als es zu einem Polsprung auf der Erde kam. Die Ich Bin-Gottheit weiß aus ihren Speicherungen, wie viel Zeit euch noch verbleibt, bis die Erde den gleichen Schwingungszustand erreicht hat, in dem damals ein anderes Menschengeschlecht lebte, das den Untergang ihrer Welt verursachte. Wahrlich, ihr lebt in einer kritischen Zeit bzw. die Auslösung eines verheerenden Polsprunges steht kurz bevor. Dieser kann sich im nächsten Moment ereignen oder erst in ein paar Jahren, denn er hängt von eurer Gesetzesausrichtung ab, das heißt, wie ihr täglich lebt. Ist eure Schwingung ziemlich niedrig, dann kann es sein, dass zum selben Zeitpunkt mehrere innere Menschen sich auch in niedriger Schwingung befinden und das wirkt sich sehr nachteilig auf die Gesamtschwingung der Menschheit aus. In diesen Augenblicken kann die rettende Schwingungsbarriere überschritten werden durch die Einwirkung der weltumkreisenden Energien. Dies löst in den Erdmagnetfeldern eine verheerende Kettenreaktion aus und es kommt zur plötzlichen Verschiebung der Polachse. Lasst bitte nichts unversucht, um ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Erkennt eure Fehler ständig neu und werdet zu friedvollen, harmonischen Menschen, die genau wissen, warum sie höher entwickelt leben sollen. Nun hat euch der Gottesgeist mit einer Zusatzbotschaft zu erkennen gegeben, wie ernst eure Zeit ist, in der ihr lebt. Doch sorgt euch nicht um morgen, denn das bringt euch nur in niedrige Schwingungen. Lebt trotz dieses Wissens unbesorgt und lacht auch ab und zu richtig herzlich, das ist auch gut für eure Seele, die euch sofort in eine höhere Schwingung erhebt. Damit meint der Gottesgeist durch ein reines Lichtwesen der himmlischen Quelle Würdet ihr auf den Polsprung warten und euch ängstigen, wie könnt ihr euch dann auf euer weiteres Leben konzentrieren, froh sein und gelassen leben? Geht weiterhin, wie sonst, euren täglichen Lebensaufgaben nach und lasst den Kopf nicht hängen, wenn euch der Gottesgeist keine guten Zukunftsaussichten für das irdische Leben mitteilen kann. Bemüht euch öfter, freudig im Herzensgespräch mit Gott zusammen zu sein? Dann spürt ihr von innen die göttliche Geborgenheit und dadurch auch die äußere Sicherheit für euer Leben. Dann seid ihr vorbereitet auf ein schreckliches Geschehen, das euch aber nicht treffen wird, da ihr euch in der Nähe Gottes befindet. Wir himmlische Wesen wünschen den Menschen mit innerer Gottverbindung, dass sie die Warnungen des Gottesgeistes nicht missverstehen und nicht fanatisch ihr Leben nach den Gottesgesetzen verändern. Nein! Das wäre Kasteiung und bedeutet neues Leid für den Menschen und seine Seele. Seht eure irdische Zukunft weitsichtig und mit der Gelassenheit der göttlichen Wesen, die jedoch sehr ernst sein können, wenn ihnen eine Gefahr droht. Deswegen sind sie aber nicht unruhig, denn nur so behalten sie weiterhin den geistigen Überblick. Dadurch kann ihnen die Ich Bin-Gottheit aus ihrer Schatzkammer des Wissens zur Behebung einer Gefahr helfen. Ihr Rückhalt macht sie froh und glücklich und sie fühlen sich in ihr sehr geborgen. So sollt ihr euch jetzt auch verhalten, dann werdet ihr keine übereilten Schritte tun, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen. Seid gesegnet mit dem Liebestrom Gottes, der euch immer gerne beschenkt, wenn ihr nach innen zu ihm eintaucht. Gott zum Gruß Die Zusatzbotschaft übermittelte euch Gott im Ich Bin über einen himmlischen Lichtboten, der ein Kanal Gottes sein durfte.